Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt zusammen mit der Corpus. Ja, ich sag Hallo. Mal. Ja, das ist der Kesper, der ist mit dabei. Wir spielen Minecraft, Jurassic World oder so. Wir haben eine kurze Pause. Äh, das Video ging zwei Stunden lang, ich habe mehrere Stunden dran geschnitten. Deswegen, ich habe mir besonders viel Mühe dafür gegeben, war eine lange Aufnahme. Deswegen könnt euch das Video äh, am Anfang. Kleine Problemchen, aber hat sie geklärt. Es geht jetzt wieder auf meinem Kanal besser los. Ich schneide jetzt mehr für die Videos. Dafür äh, kommt wird nicht mehr so viel. Aber wenigstens etwas. Okay, haut rein. Okay, ich wünsche euch allen viel Spaß mit dem Video. Oh, hier ist ein Wasch, okay. Oder du stehst bei mir immer noch im selben Fleck. Ja, moin. Ich bin einfach so ganz anders. Ich muss äh, dich kurz äh, umbringen. Ja, moin. So, hallo. Ja, jetzt bewegt dich mal. Perfekt. So, wo lang? Äh, mal kurz ob jetzt hier nach hinten, die Insel. Ganz sich einmal falsch schaden. Und, komm mal mit, hier hinten Ist haben keine wir einen wunderschönen Azalea-Baum. Wenn wir uns hier runterbauen, kommen wir zu einer lasche Komm mit. Aber wir müssen gucken, was wir nicht ablaufen? Selbst du davon wollen wir eine Treppe darunter bauen Und keinen geraden Weg. Ups, weg damit. Warte nur ab, Junge. Nein, nein. Ich hab nein, einen nein. richtig guten Spot gefunden. Was machst du da? Und wie wird du wieder hochkommen? Mit Blöcken. Okay. <lacht> das ist machbar. So baut man eine Badwalk. Aber eine Java eigentlich auch. Also nee, ich baue mir mal eine Treppe nach unten, damit ich wieder hochrennen kann. Also man darf sich ja nie direkt runterbauen, weil da könnte ja was kommen. Richtig. Deshalb baut man so. Niemals. Man steht nee. zwischen zwei Blöcken und so kann man runterfallen. Okay. Baut trotzdem Treppen. <lacht> Worsher. Oh, aber ja. nur Washer. Mehr nicht. Irgendwo hier muss eine Cave sein. Sehe ich ersticken jetzt so. Da habe ich schon so richtig Bock drauf. wieso ist hier nirgendwo Luft? Das müsste eigentlich eine Höhle sein. Irgendwo da unten ist eine Höhle. Ich habe gerade gesehen, dass man einfach an der Oberfläche reintauchen kann. Hier ist Eisen, da ist, Eisen, hier ist tauchen. Dann lass uns erstmal hier hinten ein kleines Lager aufbauen auf der kleinen Insel hier. Ich hab einen Dinosaurier gefunden. Was bist du? Boah? Das Ist ein Parasaurolopus. Sack, ich hänge hier immer fest, ey. Ich rasch da aus, Alter! Ich rasch komplett aus! Einfach mein Korb. Boah, darf ich den töten? Was? Nein! Die Dinosaurier ja, sind unsere Freunde. Komm, ja, komm, Ich, äh, mach auch mal was. Ich bin die ganze Zeit nur so im Kreis. <lacht> Weil jetzt dass der Boden Lava ist Nee, ich baue da gerade Eisen ab ich glaube man merkt schon ich habe einfach sehr lange keine Minekraft mehr gespielt Warum stimmt dein Geitungs? Ich hab eben welches Wasser geschmissen. Du hast gucken schon weggeworfen. Ja. <lacht> <Schreckliche> Taste, <ey. lacht> äh, nichter Baum. Und erzähl mir auf. Die Dinger, wieso so stirbt, ja <lacht> auch ab. Nicht gut. Die ist, woher kriegt man Wolle? Und woher kriegt man den ganzen ja, anderen Kram? Weil irgendeiner von den Zombies, äh von den, von den Dinos muss ja nicht ein Schaf sein. Aber wir müssen herausfinden, welcher Dino Wolle du. Hä, ja. <lacht> ah, also, oh, äh. Creeper? Es äh, Creeper? gibt Creeper? creepers mhm. Sind doch nur aber Dinos. ne es sind doch Creeper. Also ich habe sechs Eisen, aber keine Kohle, ja. Wo ich muss Holz Haufen Braucht was man brauchen? Kohle etwa? Ja, was machst du denn da? Ich baue ein Haus. Ja stimmt, man braucht ja Haufen. He tried it. <lacht> ich finde, unser Ziel sollte es so sein, halt die Dinos einzufangen irgendwie, weil... Naja, sonst ändert es ja nichts an Minecraft so, ne? Ja. Wir müssen die Hege für Dinos fangen. Glaubst du, die kann man mit einer Leine fangen, die Dinos? Hm, das weiß ich nicht. Ja, bestimmt. mich gerade wie soll ich unser Haus designen soll also der Boden habe den habe ich jetzt aus Holzbrettern gemacht ja. was, was soll ich die Wände die Wände machen das ist also soll ich dafür Baumstämme nehmen oder Eichen. Cobblestone oder für die Wände ja kommt der drauf an wie der der Boden ist jetzt einfach Fichte Fichten Holzbretter ja. Man kann da jetzt ganz viel drauf machen. Entweder man macht das irgendwie aus Stein oder aus Baumstämmen die Ecken und vielleicht unter den Fenstern so Stein oder so. Ja. Ach, ich mache einfach mal du ein bisschen Kugelstein für mich. Ich äh, komme gleich. <lacht> okay, bin gerade. Komm doch wieder. So, hello. Oh, hello. ich habe ich hab Koppelstein gekriegt. Ja. Danke Weil wir hier auf einer Insel sind, das ist vielleicht ja, eine Begründung. Ja. Spielen gibt es schon die ne? Ja, sehr gut. Das war ich eine Frage. Dark, das war nicht. eine Frage. Äh, nee, die Dark gibt es <lacht> Ich höre die ganze Zeit so Kuhgeräusche, geräusche aber ich höre halt auch die Dino-Geräusche, also entweder haben die irgendwie beides Towns oder... Ich hab Dias. oder du hast ja einfach schon Ofen und Crafting Bank und so ein Scheiß gestellt, Einfach in Natur so. Ja, ja. Also ich werde jetzt nicht von den Dias. Ach, alles gut. Sondern von dem Ofen und der Werkbank. Oh. oh, war das gleich klar. Fast gestorben. Ich hab auch nur noch ein, bisschen, ein halbes <lacht> Was macht man, wenn man zwei Werkbänken hat? Einfach wegschmeißen. <lacht> <laughs> oh, no, no, no, no <laughs> Then. <laughs> <laughs> no no no no <laughs> <laughs> euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß nicht, ob morgen. Muss schauen. Aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Haut rein. Ciao, ciao.